Vergessener Original-Festbier. Seit 1622 werden in unserer Familie nach alter Überlieferung Bier gebraut. Diese jahrhundertelange Tradition ist unsere besondere Verpflichtung. Nur bestes, sorgfältig ausgewähltes Malz und feinster Aromahopfen garantieren zusammen mit unserem kristallklaren Wasser aus eigenen Brunnen, den einzigartigen vollmundigen Geschmack dieses original Originalfestbieres. Eine Frau auf dem ist Das Ist Heidi oder Heidi und der Peter. Und hier ist der Großvater. Quatsch. Das ist auch eine Frau, ist wie Heidi die zwei Keine Ahnung, was die. Naja, Nein, ich schätze mal, die werden da bestimmt den Hopfen ernten. Ja klar. Sonst. Schon, schon schön gemacht. So, wenn wir das Ding mal auffunken. Ja, weiß auf. Du? Ruppuff. Ja, sehr schön. Oh. Und es ja, schäumt schon. schon. Ja. Ach, so rieß man einen. Was ist hier der an der Schule? Kein Tropfen verschwenden, sag ich dir. schon mal gut. Übrigens, das ist so ein alter Geheimtipp bei den äh, Sommelers. Ja, ja. Ja. Das, was du da hast, ja, das, das, ist das ist zum Beispiel, das das Beispiel das der Owe. <lacht> Oben wird es eklig. Glück, glück, glück, im Hintergrund so eine schöne Weihnachtsmusik machen. Zeig doch mal. Schön Bernsteinfarben, oder? Das ist eine schöne Farbe. Schön klar. Der Schaum hält sich auch so. Prost! Prost! Ich hätte aber nicht gedacht, dass es äh, ebenso in die Richtung geht, ins Bernsteinfarbene. Riechen tut es schon mal gut, süffig. Ja, schmeckt doch so ein bisschen. Malzig, hm? Ja, genau. Mhm. Wir erwarten nur, dass wenn du die Farbe siehst, ein bisschen mehr nach Also, das ist im um, Garn mir die Zunge. Das ist wie so, ein, wie so ein Film, der sich so bildet. So als wenn du die Zunge so streichelst. Aber ich hoffe, jetzt nicht unbedingt vom Hocker Ein wirklich mildes Bier. Also nicht zu mild, aber ein entspanntes, angenehmes Bier. Also wirklich herb ist es nicht. Also ich finde, das ist ein Bier, das versucht, wie gesagt, alle Leute glücklich zu machen. Äh, Dahergehend ist es auch nicht jetzt äh, top für die einen und schlecht für die anderen. Sondern ich denke mal, das wird immer so der Durchschnitt bei allen sein. Geht mal von aus. So schmeckt das demfalls. Ach, das ist ein Er hat wohl eine Holzschrecke seine Flügel verloren. Schöne Grüße an Stecken 6. Mhm, mm schöne Grüße. War lecker. Na gut, nachdem ich dann äh, Suhrströming probiert habe. Äh, kann ich das wirklich mal abends snacken? Das ist kein Problem. Übrigens, wenn ihr mal das äh, Video sehen wollt, äh, müsst ihr mal auf der Playlist gucken. Zu Streaming. Also am Ende sind wir mhm. bei 21 oder möglichen 30 Punkten. Das ist Silber. Ein Silber wie ein weiteres. Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel und für Festbierbesucher. Also von daher, wenn ihr mal so ein Fest besucht, wo es das gibt, könnt ihr gerne zugreifen, gönnt's euch. Joa, was kann man mal probieren. Dann kriegt man ja nach. Hast du oder? Sag mal, eine Zahl, eine Zahl von 1 bis 4. Ja, ich meine, was bekannt bist, also wie ihr kennt. Na, endlich. Endlich mal wieder ein Frankfurter! Also, verpasst das nächste Video nicht. Abonniert den Kanal, kommentiert mal ein bisschen was. Vielleicht passt euch mal mehr an Verhalten von Nico und dann schreibt es bitte, dann werden wir uns drum kümmern, dann bevor ich mal ein bisschen mehr mit... mhm. Ansonsten könnt ihr das Video gerne teilen. Schöne Grüße an die Pessa-Brauerei. der gute Bier, Silber, Glückwunsch. Joa. Hat mich gefreut. Bis später, TH. Bis demnächst.